Hallo, willkommen beim Golf Newcomer. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere Golf Newcomer. Ich möchte wirklich dir der Spiele mit Handicap zwischen 45 und höher helfen, dieses Jahr richtig runter mit dem Handicap zu kommen, unter 36 vielleicht, oder? Ich möchte über die lange Patz oder die etwas längere Patz reden und ich möchte bitte, dass du mir versprichst, Folgendes zu tun. Also die lange Patts hat meistens ein bisschen Break. Also in diesem Fall, ähm, diese Pat hat ungefähr 30 bis 40 cm Break von rechts nach links. So, klar, ich könnte über den Ball stehen und mich ein bisschen mehr nach rechts ausrichten und äh, dann patten. Aber das ist super schwierig von diesem Blickwinkel zu sehen, ähm, ja, wie weit rechts man stehen sollte. Man möchte so ein Ding einlochen. Warum nicht? So, ich schlage vor, dass du als erstes das Grün liest, hinter dem Ball stehst und versuch mal dir die Linie des äh, Breaks vor, zu, zu sehen oder vorzustellen. Und dann musst du einen Punkt auf dieser Linie äh, finden äh, vor dem Ball. Und das ist der Punkt, der sehr hilfreich sein wird, weil Du kannst jetzt und solltest jetzt den Putter zu dem Punkt ausrichten. So, die Schlagfläche zeigt zu dem Punkt. Jetzt kann ich meine Füße zum Putter ausrichten. Und jetzt bin ich genau richtig, denke ich, ausgerichtet für so einen Break. So, jetzt brauche ich äh, nur an meine Geschwindigkeit zu achten und schauen, wie was passiert. Komm rum. Nicht ganz. Okay, und so wirst du in der Regel äh, besser patten von, von dieser Richtung. Und ich denke, du wirst auch so mehr Patz lochen. Okay, so hoffentlich sind die Grüns jetzt trocken bei dir. Jetzt kannst du schön patten trainieren und Spaß haben. Tschüss.